Und, äh, wenn man so Influencer werden will. Der Aufwand schwankt ein bisschen. Ja. Die Frage ist natürlich, in welche Sparte möchte man rein? Es gibt ja Sparten, die sind schon sehr extrem abgedeckt, zum Beispiel jetzt der Beauty-Bereich oder so. Mhm. Da sind halt sehr viele schon unterwegs in dem Bereich. Und natürlich wird der Aufwand da größer, weil man muss sich gegen die anderen großen durchsetzen. Man muss sehr viel posten, man muss guten Kont kreativen Content liefern. Man muss schon auch ein Talent haben für das was man präsentiert, außer man rutscht in die Sparte Comedy ab. Und, ähm dann ist es schon ein riesen Aufwand. Aber es gibt Sparten, die noch nicht so groß abgedeckt sind und dann hat man noch eine riesen Chance. Welche wären das, wo du sagst, hey, da gibt es mega viel Potenzial? Ein Beispiel aus Köln jetzt zum Beispiel, das ist ein Influencer, der macht nur Parfüms auf YouTube. Okay. So, und Parfüms, da denkt man sich so, YouTube, äh, da riecht man ja gar nichts. Ja, ja. Aber der präsentiert immer so in einem richtig coolen Lifestyle die neuesten Parfüms und hat das gut verpackt und hat eine mega gute Zielgruppe aufgebaut und verdient damit richtig gutes Geld. Beschreibt dann die Parfümen, welche die Noten da drin sind. Welcher Duft, wo er das tragen würde, zu welchem Anlass das passt und so weiter.